Ja, hallo, ich begrüße euch heute ganz, ganz herzlich. Und zwar ähm, habe ich euch heute den Eckbert Griebeling mitgebracht. Hallo. <lacht> mitgebracht. <lacht> hallo. Und ja, und der Eckbert ist Lach-Yoga-Mastertrainer. Und ähm, viele glauben gar nicht, dass was ein richtiges Unternehmen sein kann. Und ich finde das auch total toll und ich habe die Ausbildung Lach-Yoga-Leiter bei dem Eckberg gemacht und ich bin einfach total davon begeistert. Und ähm, ja, ich möchte ganz kurz nochmal zu mir was sagen. Ich bin Sabine Krüger und ich begleite Familien mit ihren Kindern, damit sie gesund und fit bleiben. Und was ist da nicht schöner als das Lachen? Und äh, das soll heute auch hier wirklich unser Thema sein. Und ich möchte euch heute einfach da inspirieren, ähm, was man alles noch machen kann, wenn es um Freilernen geht außerhalb des Systems. Okay, Edbert, ganz kurz zu dir. Ich habe mir mal aufgeschrieben, du bist genauso ein bunter Hund wie ich. Ja. <lacht> und <lacht> Du warst ja. Fachkrankenpfleger für Anästhesie. Die Ausbildung hattest du gemacht. Du bist, wie gesagt, Lach-Yoga-Mastertrainer, Lachtherapeut, äh, Heilpraktiker für Psychotherapie, Tanztherapeut, <lacht> Super schön. Happiness- und Stressbewältigungstrainer. Mhm. Ja, also nicht Happiness-Bewältigungstrainer, aber Stressbewältigungstrainer. Stress, Stress ich. <lacht> <lacht> Können wir schon wieder lachen. Ja. <lacht> Ja, ja, so ist das immer mit den Wortfindungsstörungen. Und Ja, also ähm, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wie bist du zu Lach-Yoga gekommen und was ist eigentlich in Wahrheit Lach-Yoga? Ja, ähm, ja, letzten Endes habe ich das Lach-Yoga in der Schweiz das erste Mal gemacht, ähm, bei einem Freund meiner Freundin und war total begeistert und äh, es war in einer Zeit, wo ich wirklich super gut drauf war. Ich war frisch verliebt, ja, also von daher schon mal die erste Erkenntnis: Lachyoga ist nicht nur für Leute, die das Lachen verlernt haben, sondern auch für Menschen, die halt gerne lachen und sich gerne der Freude zuwenden. Ja, ja. dann habe ich das da das erste Mal gemacht. Das ist allerdings schon 19 Jahre her und äh, damals gab es noch nicht so viel Lachyoga äh, in in unterschiedlichen Städten, auf jeden Fall auch nicht in Göttingen, wo ich wohne. Und dann konnte ich das nur sporadisch hier da halt machen. Online-Angebote gab es auch noch nicht. Und dann, wie gesagt, nur sporadisch, ab und zu mal in irgendwelchen Städten, wo ich zu Besuch war. Ja, und dann ging das auch so erstmal verloren im Strudel des Alltags, ne, wenn man es nicht richtig äh, integrieren kann, wenn man das nicht häufiger machen kann. Und dann hatte ich eine nicht so tolle Lebensphase. Man könnte von einem Burnout sprechen. Ich kam nicht mehr so ganz klar mit meinem Job in der Anästhesiepflege. Und in der Klinik habe ich mich an das Lachyoga erinnert und dachte mir, wenn das kein anderer macht, dann muss es halt selber machen. Und hat dann selber eine Lachyoga-Leiter-Ausbildung halt gemacht. Dieser erste Schritt in der Lachyoga-Ausbildung sind ja nur zwei Tage. Ich habe dann an, aus egoistischen Gründen einen Lachtreff, einen Lachclub ins Leben gerufen, damit ich jede Woche eine Stunde lach machen kann, weil man sollte das natürlich schon regelmäßiger machen, wenn man einen wirklich tieferen Effekt halt haben will. Ja. Und den hatte es dann halt auch, ja, diesen tieferen Effekt dadurch, dass ich jede Woche gezwungen war sozusagen lach zu machen, weil ich in der Pflicht war, diesen Lachclub zu leiten. Und ich kriegte wieder richtig Energie. Ich, mein Blickwinkel hat sich geweitet. Ja, Ich sah wieder mehr die offenen Türen und nicht nur die geschlossenen Türen. Die Stimmung hat sich natürlich nachhaltig verbessert. Ich wurde optimistischer, kreativer, mutiger. Und ja, letzten Endes ist das tatsächlich jetzt seit zwölf Jahren mein Beruf. Also vor zwölf Jahren bin ich in die Vollselbstständigkeit gegangen. Da habe ich auch noch Tanztherapie angeboten, das mache ich jetzt auch noch, aber durch Corona ist das doch die Tanztherapie viel, viel weniger geworden. Und im Moment mache ich tatsächlich so 80, 90 Prozent Lach-Yoga. Lach-Yoga? Ja, okay. habe in zehn, zehn Jahre lang in fünf Reha-Kliniken gearbeitet. Okay. Und ansonsten ist auch ein Schwerpunkt, eben andere Menschen auszubilden. Ich glaube, ich habe schon über 1000 Menschen in Lachyoga ausgebildet. 96 Lach-Yoga-Leiter-Trainings, 10 lachyoga yoga lehrer trainings das ist so dieser Level 2. Ja, und wenn man sich jetzt fragt, was ist denn Lach-Yoga? Ja, was ja. soll denn das? Ja, ja lach ist eine Methode, wo wir ohne Grund lachen, also ohne Witz, Humor und Comedy, wir benutzen ein absichtliches Lachen, wir entscheiden uns so zu tun, ne, als würde man lachen und der Körper kann das gar nicht so unterscheiden, wenn sich das Lachen einigermaßen normal anhört und aussieht, also nicht so hehehe, das hat keinen Effekt, aber <lacht> <lacht> halt schon. ja. Ja. Und genau, es ist halt auch ansteckend, deswegen man sollte es am besten mit anderen Menschen gemeinsam machen und mit ein bisschen Offenheit, Neugierde, Verspieltheit und Blickkontakt entsteht auch so ein ansteckendes, reales Lachen. Aber im Prinzip reicht das absichtliche Lachen durchaus halt auch aus. Trotzdem kommt immer mal wieder halt auch ein spontanes Lachen hinzu, das nehmen wir natürlich gerne mit. Und es das heißt nur deswegen Lach-Yoga, weil Lachübungen mit tiefer Ein- und Ausatmung aus dem Yoga kombiniert wird. Hat sonst nichts mit harter yoga oder so im engeren Sinne zu tun. Und das Konzept wurde 1995 von einem indischen Arzt, Dr. Madan Kataria, in Indien entwickelt, ist dort entstanden. Und mittlerweile gibt es in über 100 Ländern Tausende von diesen regelmäßigen Lachclubs, seit Corona auch ganz, ganz viele Online-Angebote. Und es wird allerdings halt auch eben in Reha-Kliniken, Akutkrankenhäusern, aber eben halt auch in Kindergärten, Schulen, Universitäten und in Firmen und Unternehmen eingesetzt. Also in vielen Bereichen, Seniorenheime noch. Ja. Also wir sind schon irgendwie telepathisch verbunden. Das war die nächste Frage, die ich stellen wollte, <lacht> Und das überall eingesetzt wird. Und ja. wenn jetzt zum Beispiel jemand auch ein Lerncoach sein möchte, hat man natürlich auch die Möglichkeit bei dir, diese wunderschöne Ausbildung zu machen und kann das denn dort einsetzen, das ist doch so. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und du lernst ja, ja dann auch dieses äh, unternehmerische Denken. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, was habe ich mir jetzt noch, habe ich mir noch? Hm. Was meinst du denn, wenn du, du bist ja jetzt eher in, wie du gesagt hast, Reha-Klinik, wir kommen ja aus der Medizin sozusagen, ich ja auch. Ich habe ja auch 30 Jahre in der Notaufnahme gearbeitet als Krankenschwester. Mhm. Wenn es jetzt aber um die Schulen geht, gibt es denn da schon Angebote in Schulen zum Beispiel? Du hast ja da mehr Erfahrung. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich habe es noch nicht gemacht in der Schule, aber ich kenne einige Kollegen, Kolleginnen, die das in der Schule angeboten haben, teilweise auch regelmäßig. Ja, Manchmal wird es vielleicht nur so als, so eine Art Event oder so angeboten oder dass die Schüler oder die Lehrer das mal kennenlernen. Aber es gibt tatsächlich halt auch regelmäßige Angebote und es ist äußerst sinnvoll, das zu machen. Und Dr. Madan Kataria, der Begründer vom Lachyoga, für den ist das ein Herzensprojekt, Lachyoga in die Schulen zu bringen, mhm. damit man gleich schon von Anfang an diese Methode kennenlernt und nutzen kann für sich. Und Schule bedeutet ja häufig halt auch ganz viel Stress, ja, emotionaler Stress, ähm, Lernstress und Lachen ist eine wunderbare Möglichkeit mit Stress besser umzugehen. Ja, man entspannt sich, äh, es reduziert Ängste, es schafft ein Miteinander. Ja, also ist es sehr gut für die für die Gruppenbildung. Und Madan hat auch, ja, jetzt nicht Studien gemacht, aber mal so Untersuchungen, so Tests gemacht, was für einen Effekt das haben kann auf die Noten. Und ähm, hat mit Schülern nur fünf Minuten vor einer Prüfung Lachyoga gemacht und die anderen Schüler hatten kein Lachyoga, sozusagen eine Kontrollgruppe. Ne? Und natürlich hatten diejenigen, die Lachyoga gemacht haben, bessere Noten. Ja? Leuchtet ja auch eigentlich jedem ein. Ne? Genau. Man wird entspannter. Man hat nicht so die Angst und dann kann man halt auch viel besser sein Wissen abrufen, als wenn man da so total gestresst reingeht. Genau. genau Und für ja. die Lehrer, übrigens für die Lehrer, ist es natürlich auch total wichtig, halt mehr zu lachen und eben Lachyoga zu praktizieren, weil ähm, das ist auch ein sehr stressiger Beruf. Ja, es gibt ganz viele, die äh, da auch dekompensieren, Burnout bekommen und so. Und von daher äh, kann ich das nur jedem Lehrer empfehlen, das halt auch äh, in sein Leben zu integrieren und vielleicht ja halt auch in der Schule selber. Ja. Genau, also äh, man kann es, wie du ja auch mit, mit Tanzen zum Beispiel auch kombinierst, ähm, man kann ja auch Möglichkeiten ähm, entstehen lassen, wie kann ich zum Beispiel Lachyoga einsetzen. Also gestern hatte ich zum Beispiel äh, mit einem Papa gesprochen ähm, und plötzlich haben wir die Idee gehabt, diese blöde Werbung in Anführungsstrichen, die, ist ja, äh, die ja, auch ins Unterbewusstsein geht, von den, ja, also auch die äh, Menschen, die äh, Werbung machen, könnten doch jetzt äh, den Kindern das irgendwie durch wir jetzt hier mit Lachen, aber ins Unterbewusstsein bringen Lernstoff. Das kann man auch ja äh, kreativ mit Lachen machen. Ja. Ja. Ja. Englisch-Vokabeln beispielsweise. Und wir lachen darüber. Äh, Gibt es ja. ja auch. Ja? ja. Hast du da noch irgendwelche tollen Ideen, gerade die dir so einfallen? Naja, also, also man weiß, äh, ich bin jetzt kein Pädagoge, aber soweit ich weiß, lernt man halt einfach viel besser, wenn das eine freudvolle, spaßige Atmosphäre da ist ja? und äh, eine spielerische Atmosphäre. Und da kann man unter anderem, kann ich mir schon vorstellen, halt auch Lachyoga yoga bzw. Elemente aus dem Lach-Yoga ähm, im Unterricht kombinieren, nein flechten. Ja. Auch so dieses dieses Loben, was wir halt immer machen beim Lachyoga, das ist sehr gut, sehr gut, ja. Yeah. Das kann was sehr Motivierendes halt sein in der Klasse, wenn man das vielleicht immer mal wieder praktiziert, wenn jemand zum Beispiel was richtig gemacht hat. Das haben die ganze Klasse sehr gut, sehr gut, gemacht. Yeah, ich habe mal ein Jahr lang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als Krankenpfleger noch gearbeitet und habe mit den Kindern auch Lachyoga halt gemacht. Das war so ein Running Gag, so dieses sehr gut, sehr gut hier, das haben die so verinnerlicht, so rit ritualisiert, dass man dann immer mal wieder, wenn man sich irgendwo gefreut hat, wenn irgendwas gut war, man sehr gut, sehr gut hier gemacht hat und dann hat man sich noch mehr gefreut. Ja. ja. ja. Oder ähm, man könnte halt vielleicht bestimmte Wörter halt lachen. Es gibt ja so das Vokallachen beim Nach yoga also wo man bei dem entsprechenden Vokal lacht. Ja, zum Beispiel bei meinem Vornamen Eckbert. <fifty> ja, und vielleicht könnte man halt auch so ähm, bestimmte Aufgaben bewältigen und sich vielleicht leichter merken, ähm, wenn man ähm, zum Beispiel beim Vokabellernen ähm, die mal versucht, halt auch lachend sich einzuprägen. Genau. Also du bringst mich jetzt auch wirklich auf eine Idee. Ich bin gerade beim Englisch lernen ja. <lacht> selber <lacht> und äh, ich, ich, ich werde es mal irgendwie mal probieren. Ja, das ist eine tolle, tolle Angelegenheit. <lacht> <am Ben> <lacht> <Le> <mit> <lacht> <lacht> ja, wunder, wunderbar, wunderbar. Oh. Also, du, ähm, ja, du hast jetzt wirklich äh, für mich bestimmt auch andere inspiriert, jetzt ähm, dieses Lach-Yoga oder man kann es ja auch das Schulfach-Glück nennen und, und auch darum etwas bauen. Also der Kreativität sind ja, äh, wir können ja kreativ sein ohne Ende. Ähm, und ich glaube, dass es auch die Zukunft für unsere Kinder sein wird. Die wollen einfach auch mit Spaß lernen und Kinder lernen gerne. Also ich bin gerne in die Schule gegangen. Was ich allerdings gelernt habe, war für die Katz. Das ist das Problem. Also ich komme ja selber aus der DDR und Staatsbürgerkunde, wo ich Stunden für lernen musste. Sowas. Muss ja alles überhaupt gar nicht mehr sein. Also das kann man ja alles googeln heutzutage. <lacht> und demzufolge äh, können wir ja im Prinzip lachen, tanzen und singen und dabei lernen. Wie siehst du das? Wer weiß, also der Kreativität sind da glaube ich keine Grenzen gesetzt. Und äh, äh, neue Konzepte sollte man ruhig mal ausprobieren. Ne, und über den Lernstoff, da kann ich nichts sagen, ja, was jetzt sinnvoll ist, was nicht, ähm, aber äh, auf jeden Fall denke ich mir, gibt es noch ganz andere Methoden zu unterrichten, als ähm, man das vielleicht so denkt. Auch wenn sich mit Sicherheit in den letzten 40 Jahren oder so da viel getan hat, ja. Ja, wird der Unterricht heutzutage ganz anders aussehen, als ähm, wir den. Also genossen durften, genießt durften. Aber trotzdem äh, glaube ich halt auch, kann man noch äh, viel innovativer sein und äh, vor allen Dingen eben tatsächlich die Freude den Spaß und die Verspieltheit mit ins Lernen zu nehmen. Es, es ist gesund, genau. äh, man lernt einfach besser, man kommt miteinander besser klar, es hat eigentlich nur Vorteile. Genau, und wenn jeder zu, äh, zu, dem, äh, zu jedem sagen würde, ich bin so, ich bin so, wie ich bin. <lacht> und schon können wir wieder anfangen zu lachen. <lacht> ich ja. danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Eckbert. Ähm, deine, ähm, äh, deine Internetadresse werde ich hier mit unten verlinken. Man kann sich gerne bei dir melden. Ich habe ja gestern auch mitbekommen, dass du auch... Äh, in, auf deiner Webseite die Lachclubs hast, wo man sich auch wiederum dran wenden kann, wenn man lachen möchte, wenn man das erstmal kennenlernen will und sich ganz vorsichtig rantasten möchte, gibt es ja alle Möglichkeiten auf der ganzen Welt. Und das ist so schön. In dem Sinne ganz, ganz lieben Dank. Danke dir für die Einladung. Ja, und wir hören uns sicherlich noch öfter. Ja. Auf Wiederlachen. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> ja.